Verehrte Beschäftigte, verehrte Studierende, liebe Mitglieder der JLU. Ich wende mich heute mit dieser kurzen Botschaft an Sie nach einer turbulenten Woche an unserer Universität. Die Woche war turbulent, weil wir seit Sonntagnachmittag unsere digitalen Möglichkeiten nicht mehr nutzen können und wir daher uns in einem digitalen Notstand befinden. Ich will Ihnen zunächst dafür danken, dass Sie in den vergangenen Tagen so pragmatisch und auch voller Hilfsbereitschaft mit dieser schwierigen Situation umgegangen sind. Wir haben sehr viel Unterstützung an der Universität erfahren und dafür gilt es, Dank zu sagen. Danken möchte ich ausdrücklich insbesondere auch den Mitarbeitern des Hochschulrechenzentrums, die wirklich sehr, sehr engagiert daran arbeiten, dass wir Schritt für Schritt aus dieser Notstandssituation herauskommen. Danken möchte ich auch den vielen externen Gästen, die wir seit Montag hier zur Hilfe an der JLU haben. Da sind viele Mitarbeiter und Mitarbeiter anderer Hochschulen, da sind die Ministerien, da sind aber auch die Kolleginnen und Kollegen des Darmstädter Forschungszentrums Athene, die ich hier in besonderer Weise erwähnen möchte. Wir werden noch einen weiteren längeren Weg vor uns haben, bis wir die volle Funktionsfähigkeit in der digitalen Welt für uns zurückgewonnen haben. Deswegen hoffe ich sehr, dass wir auch in den nächsten Tagen und Wochen als universitäre Gemeinschaft zusammenstehen. Ich bitte Sie auch weiterhin darauf zu schauen, was wir an aktuellen Informationen auf unserer Ersatzhomepage homepage www.uni-gießen.de einstellen und was wir über die sozialen Medien wie etwa Facebook, Instagram und Twitter kommunizieren. Ich hoffe sehr, dass wir auch in der kommenden Woche, der letzten Vorlesungswoche vor der Weihnachtspause, maximal effizient daran arbeiten, wieder in die digitale Welt einzusteigen. Ich bin zuversichtlich, dass wir in dieser krisenhaften Situation als Universität auch weiterhin zusammenstehen. An die Studierenden gewandt möchte ich nochmal versichern, dass ihnen keine Nachteile entstehen werden durch die schwierige Situation, in der die Universität als Ganzes sich derzeit befindet. Wir werden alle Spielräume, die wir hausintern haben, die wir selber regeln können, nutzen. Wir wissen um die volle Unterstützung des Wissenschaftsministeriums, aber auch des Kultusministeriums. Wir werden also Sorge dafür tragen, dass Ihnen in Ihrem persönlichen individuellen Studium an keiner Stelle Nachteile entstehen. Wenn Sie individuelle Sorgen und Problemlagen haben, zögern Sie nicht, wie kommuniziert über die sozialen Medien und unsere FAQ-Liste sich an uns zu wenden.